ich begrüße euch im heutigen video geht es um umweltverbundenheit und zwar nicht als mentales konzept ich werde euch jetzt nichts darüber erzählen dazu gibt es andere videos sondern heute wollen wir die umweltverbundenheit spüren in erster linie geht es heute darum uns mit unserer mutter erde zu verbinden das heißt, unsere Aufmerksamkeit ist auf unserem Planeten, auf unserer Mutter Erde. Und wir schauen einfach, was passiert, wenn wir Mutter Erde Aufmerksamkeit schenken. Ihr könnt es euch bequem machen, entweder sitzen, liegen oder was auch immer. Und eure Aufmerksamkeit nach innen richten und dann von dort aus. Auf unseren schönen Planeten. Ihr könnt auch einen Ort oder einen Platz in der Natur denken, der für euch sehr großen Stellenwert hat oder der für euch eine Verbindung zur Natur und zur Mutter Erde darstellt. Zum Beispiel für mich wäre das der sie Wenn ihr wollt, könnt ihr natürlich auch selbstständig weiter in diesem Zustand bleiben oder das Video ähm, wieder von vorne starten lassen oder von dem Zeitpunkt, wo die, diese Verbindung oder Art Meditation losgegangen ist. Ich werde jetzt auch noch, je nachdem, ein paar Minuten oder länger in diesem Zustand verweilen. War sehr schön, Mutter Erde, den See zu spüren. Und vielleicht bekommt auch jemand von euch einmal eine Einsicht. Mir geht es dann manchmal so, dass ich vielleicht am nächsten Tag oder in der nächsten Zeit einmal Beeindrücke ein bekomme, so als ob Mutter Erde oder die Natur, unsere Umwelt zu uns sprechen möchte oder ihre Bedürfnisse ausdrücken möchte. Sodass wir dann darauf auch Rücksicht nehmen können. Danke für Ihre Aufmerksamkeit. Bis zum nächsten Mal.